Gerade eben den Campingplatz verlassen. Na, jetzt ja, schauen wir mal, ob ich es noch kann. erstmal vorbei mit Campingleben ja, und gerade eben den Campingplatz verlassen, gezahlt und jetzt sind wir wieder on the road. Ja, oh, ich freue mich. Ich auch, das mega. Es war zwar eine herrliche Zeit auf dem Camping, ein Luxus mit heißer Dusche nach dem Surfen und so. Habe ich auch sehr genossen, aber irgendwann denke ich mir so, okay, wir haben man so Lagerkoller oder nicht Lagerkoller, no. aber man will einfach wieder neue Sachen entdecken, an ja. neuen Strecken sein und ja genau, und der Camping ist echt schön, wie du sagst, aber irgendwann kennt man es auch einfach. Ja, ja. Man kennt seinen Platz und die Abläufe sind gleich. Und, und die Zeit geht super schnell. Ja, genau. da geht halt die Zeit super schnell. Ja. Ähm, wir zeigen euch aber auch noch ein bisschen der Camping, würde ich sagen, weil ein Nachbarcamper hat einen Drohne dabei Stimmt. gehabt und hat mega Aufnahmen gemacht. Also das blenden wir jetzt mal kurz ein. Ja. sind schon wieder abfahrbereit, aber hier haben wir heute Nacht geschlafen. Eigentlich ganz schön, neben unseren Eltern und direkt mit Blick, naja, nicht wirklich, stehen schon ein paar andere Camper davor, aber man sieht es, Blick aufs Meer und wir haben echt eine ruhige Nacht verbracht. Ähm, es war schön, jetzt geht es, Kate ist schon bereit, da sitzt sie, jetzt geht es. Kate, wo geht's es hin? Ähm, oberhalb Cadiz. Also ja, roter habe ich gelesen. roter Ja, Rota heißt es. Haben wir beide noch gar nie. Nee. Gespannt. und Freunde sagen, es ist eine schöne Ecke, die sind da und, und äh, es gibt Welle ähm, und kein Wind. Kein, kein Wind. Wind ausnahmsweise mal. Ja, das machen wir. Also ab zum Liede noch was Sachen einkaufen, Toilette leeren okay. und äh, dann schauen wir uns das mal an. Schön, Schön. wieder was Neues. Ja, so geht's. So, das ist also weg. sind sie weg. Ja. Jetzt wir sind wir wieder. Wir gute Heimreise gewünscht und die haben jetzt eine lange Fahrt für euch. Vor euch? Vor sich. Für sich. Vor wenn sich. Wenn ihr es seht, meine Eltern, vor euch. Ah, okay. Wenn Hinter ihr, sich haben sie es genau, dann, wenn die es Wenn sehen. ihr es seht jetzt, dann seid ihr schon wieder daheim. <lacht> hoffentlich gut angekommen. Da gehe ich von aus. Genau. Und äh, wir sind jetzt alleine. Ja, jetzt wieder ist wieder Ruhe eingekleppt naja, für uns. Genau. Ja, nicht ganz zu zweit. Weil da stehen wir. So wie man sehen kann. Äh, neuer Platz. Ja. Und wir zeigen euch gleich mal Strand, es ist hier wunderschön. Und ich äh, mhm. bin mal gespannt, was sich jetzt so wieder mit sich bringt. Das ja, kann. ich auch. wieder schön, jetzt äh, wieder Neues zu sehen, rumzureisen und ja, ja. unser eigenes Ding machen. Und äh, wir sind jetzt wieder mit anderen. Die mhm. haben wir auch in der Bretagne. Mit denen waren wir zwei Wochen in der Bretagne unterwegs, ganz am Anfang. Ja. Inga und Flo, die habt ihr da, Inga habt ihr da auch gesehen. Genau, und wir stehen hier, äh, wie gesagt, bei Rota und es ist irgendwie echt eine schöne Ecke. Also ich der bin. Strand, wir waren gestern schon auf dem Wasser äh, alleine. Strand ist sauschön, wunderbar und auch super camperfreundlich. Man sieht es um uns rum. wir stehen auf dem Platz, es steht Alles voller, wo. voller Camper. Und direkt da hinten ist auch eine Station. Ja, also besser geht nicht, wir stehen direkt an der Düne geparkt, Strandübergang, können so auf den Strand und äh, super entspannt einfach. Also ich, ja. schon echt, echt gemütlich. Ehrlich. Also das einzige, was fehlt, ist die warme Dusche, ich Die warme gesagt. Dusche, ja. Das ja. ist schon was, ne? Ja, aber... aber ja. ja, hey. Ist auch nichts schlimm. Nee, hat ja Das ist lange her, dass wir wieder zusammen... Zu, zu Zeit Zeit zweit am Tisch saßen. saßen gefrühstückt. Nee. Gefrühstückt. <lacht> so früh sind wir nicht wach, dass es noch äh, dunkel ist äh, beim Frühstück. <lacht> Abends natürlich, äh, mhm. Abendessen. Ja, es gibt Tomatsup von Mama noch. Also ein bisschen Mama ist noch geht? mit dabei. Schmeckt lecker. sehr lecker. Kerze ist mhm. an. Ja, auch mal wieder echt. Gemütlich. Auch wieder schön, ist ne? Ja, herrlich. Also, lass dir schmecken. Du auch. Was natürlich jetzt ähm, sich auch wieder ändert nach dem Essen, ist das Abwaschen. Also, man muss schon alles aufräumen direkt, weil äh, ja, sonst ist es ja echt schnell voll. Ja, und, und äh, abwaschen ist auch jetzt wieder anstrengender. Sonst hatten wir auf dem Campingplatz ähm, gab's da ganz normal Abwaschbereich mit warmem Wasser ähm, und dann war das kein Problem, da konnte man einfach seine Wanne füllen, schön gemütlich abwaschen, warmes Wasser und jetzt haha, haben wir wieder unser mini werken Aber eigentlich waren Weiß. wir da irgendwie auch voll im Flow, oder du vor allem, du hattest voll dein Dings herausgefunden. Hier? Ja, dein ja. und dann ging es auch flott. Und ja. meistens hatten wir dann auch weniger. Stimmt das? Nein. Ja, aber wir nee. haben jetzt auch ein bisschen angesammelt, ne? Ja. Aber es halt, es gehört halt dazu. Ja. Und äh, kleine Spielbäcke, große Spielbäcke, irgendwie wird es sauber. Ja, kaltes Wasser. Kaltes Wasser, <lacht> ja. Na, jetzt schauen wir mal, ob ich es noch kann. Nicht, dass ich es jetzt verlernt habe, meine gute Technik. Ah, nee. Los geht's, oder? Los geht's, ja. Gut geschafft. Oh, gest gestanden. Wie gestanden? <lacht> ja, nee, gesessen weißt du. Du standst nicht. Wir saßen beide. Wie war es für dich wieder? Für mich ist das gleiche, ich trocken. Und äh, ja, also, ja, nicht ganz das gleiche, weil man merkt deutlich, wenn es kein warmes Wasser gibt, kein heißes Wasser dass das Zeug ist einfach echt viel nasser bleibt und mm. deswegen, nach ein paar Sachen, ist der Handtuch schon echt nass. nass. Mm. Ja, also es war anders. Okay. Aber trotzdem alles trocken, sauber, aufgeräumt. Ja. Sehr gut, der gemütliche Teil kann beginnen. Der fängt an und dann äh, sehen wir uns morgen wieder. Ja, kurz Gute Nacht. Wie ihr sehen könnt, ich bin richtig warm eingepackt. Es ist noch morgens. Und es ist echt kalt. Die Nächte waren kalt, aber wenn die Sonne rauskommt, ist es wieder herrlich. Hier hinter mir alles voll mit Campern, da stehen wir auch irgendwo dazwischen. Jetzt laufe ich mal am Strand und zeige euch den Strand, das ist nämlich super schön hier. Und weil es noch so kalt ist, habe ich wieder hier Flipflop Flop Socken Style ausgepackt. Aber ja, die Socken gehen danach auf jeden Fall wieder aus, <lacht> weil das sieht ja echt lustig aus. hier vorne jetzt aus, richtig schöner Strand, da machen sich schon mal hier zum Angeln bereit. Ähm, genau, und wenn wir in die Richtung gehen, hier um das Eck drum, wenn man da drum läuft, dann äh, hat man einen Blick auf Cadiz. Richtig schön, da sieht man die Brücke von Cadiz, ähm, ja kann man schön am Strand spazieren gehen. Und da seht ihr, wo es so ein bisschen weiß ist, da sind Steine überall und da äh, laufen Wellen. Jetzt heute ist nicht mehr wirklich viel. Die letzten Tage war da noch mehr. Dann konnte man hier richtig schön aufs Wasser gehen. Es ist einfach immer schön den Strand zu sehen. Ähm, jetzt laufe ich mal zurück zu Kai. Der hat gesagt, er macht Kaffee. <lacht> Und dann schaue ich mal, ob der Kaffee schon fertig ist. Ah, nicht die Sonne tut richtig gut. Fertig? Ähm, fast, ja, Wasser kocht fast. Ah, bin ich ein bisschen zu früh. Ah. Na. War ich nicht lang genug weg? Dann wir einen ja, ich ah, krieg Kaffee. Herrlich. Wie war die Nacht bei dir? Herrlich. Ruhige Nacht war es. Mhm. Hast du dich schon wieder daran gewöhnt ans, ähm, nicht Campingleben, Campingplatzleben? Ja, eigentlich schon. Ja. Also, das mir auch richtig gut. Das stimmt. Und, äh Was wir jetzt natürlich wieder beachten müssen, wenn wir stehen, auch. weil wir haben ja jetzt die Boards nicht mehr einfach irgendwo liegen, dass wir die dann tagsüber so runter machen. Und hier haben wir die dann auf unseren Stöcken stehen, damit die Skimtür noch aufgeht. Und auf der anderen Seite hängen sie auch runter, dann kann die Sonne schön aufs Solar scheinen. Und bei so sonnigen Tagen müsste das kein Problem sein, ne? Nee, geht's, geht's gut. Und wir fahren jetzt auch mehr, dann landen wir auch. Wir brauchen wenig, wir brauchen wenig, <lacht> Leben ist cool. Einfach. Einfach. Das okay. kann so einfach sein, ne? Ja, man muss es nur sehen. Mhm. Kaffee fertig? Kaffee fertig. Mhm. Ja, noch Mega. kurz ziehen lassen und dann trinken wir das schön in die Sonne. Und hier setzen wir uns dann eigentlich in den Vorgarten von jemand anderem, weil die schon Sonne haben. Ja, oh, das ist direkt gut. Das ist so ein Unterschied. Aber du ja. passt nicht so zu dem Wohnmobil, muss ich sagen. Wir nicht? Nein. ist noch zu früh okay. dafür. Während wir auf unsere Wäsche warten, bis sie fertig ist, die haben wir gerade reingemacht, dauert eine halbe Stunde. Äh, dachten wir, wir machen uns ein Bus, Bus gemütlich und arbeiten ein bisschen was. Ja. Ich in kurzer Hose, weil alle langen Hosen natürlich dreckig waren, die sind in der Wäsche. Hast ja. du noch eine Unterhose an, weil du hast gemeint, all deine Unterhose sind nee, Ich habe eine bikini an. <lacht> ja, wenn alles dreckig ist, muss man sich fast vor der Waschmaschine nackt ausziehen und dann alles rein und warten. Ja, das wäre ein bisschen... Nicht so praktisch, ne? Nee, das machen wir nicht. Zum Glück hatten wir noch was. Ja. Ja, die Woche ging schon wieder schnell, schnell zu Ende. vorbei. Richtig schnell zu Ende. Ja, ja geht es euch auch so, dass die Wochen so schnell fliegen? Also, bei uns gerade irgendwie schon schnell. Ja. Obwohl Wobei, jetzt erleben wir wieder viel Neues. Wir sind... Irgendwie alle zwei Tage an einem neuen Übernachtungsplatz. Ja. Und jetzt kommt es einfach wieder echt länger vor. Ist schön. Macht mir Spaß wieder. Ja, wieder macht auch. mir auch echt wieder Spaß. Die Abwechslung. Abwechslung. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich freue mich drauf. Ich hoffe, euch auch. Also ähm, ihr auch. Ihr auch. Gerne. <lacht> Daumen hoch, wenn ihr dabei seid. Und ähm, ja. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, hätte ich gesagt. Genau. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. <lacht> tach, doch. Dui, dui.